So, dann kommen wir zur Beispielmappe für die Projektprüfung, wie du Schritt für Schritt vorgehst. Wir schauen noch mal in unseren Leittext nach. Hier in diesem Bereich sehen wir, was mindestens enthalten sein soll. Also wir brauchen Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, dann den Arbeitsbericht, den Tätigkeitsbericht, dann natürlich die Unterlagen aus der Planungs- und Durchführungsphase, was da genau drin sein soll. Das musst du auch aus dem Bewertungsbogen entnehmen, der dann im Klassenzimmer aushängt, weil die, ähm, die Forderung für den VIP-Bereich, die findest du hier oben, also hier Caterer kalkulieren, äh, Flyer-Drucke kalkulieren, das muss ich auch wieder in der Projektmappe wiederfinden. Ähm, wenn das Dinge sind wie zum Beispiel Skizzen, die musst du jetzt nicht abfotografieren und in die Mappe integrieren, damit das Ganze eine Seitenzahl bekommt. Diese Dinge, die kommen dann an, am Ende der Mappe in den Anhang rein. Dann natürlich deine Prüfungsaufgabe, also der Leittext, dann der Begleittext zur Präsentation, wobei mir es reicht, wenn du die PowerPoint-Präsentation, diesen neun Seiten auf einer Seite ausdruck, hier mit reinheftest, du brauchst jetzt nicht ein Handout ausformulieren, also mir reicht diese PowerPoint. Dann natürlich die Quellenangaben und dann diese vier Bereiche der Reflexion zur eigenen Arbeit, Arbeit in der Gruppe, Zeitmanagement und diese sechs Handlungsschritte vom Projekt. Ja, dann schauen wir es uns äh, mal an. Ähm, ich habe hier eine Beispielmappe. Äh, das ist eine aus Technik. Schauen wir uns mal an. Das schauen wir uns mal erst die Auswirtschaft an. Also, wir haben hier ein Deckblatt mit Datum, dann um was es hier überhaupt geht, Projektprüfung und besondere Leistungsverstellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule. Dann kann man hier ein Foto einfügen vom Produkt selber, was du hergestellt hast, von der Projektgruppe, wie du gerade am Arbeiten bist, je nachdem, was du da als passend empfindest. Die Formalien sollten auf alle Fälle sein, dass das Thema drauf ist, dein Name. Wenn es Gruppenmitglieder gibt, dann die auch namentlich nennen, die Klasse noch und der Prüfungszeitraum. Damit wäre das, äh, das Deckblatt fertig. Dann ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen und natürlich die Seitenzahlen dazu. Ja, auf der Seite 3 sollte eigentlich der Leittext äh, erscheinen. Du kannst das Ganze so lösen, dass du sagst, äh, ich reserviere eine Seite, druck die dann nicht aus und in der, in der Mappe, wenn du dann alle Ausdrucke hast und einsortierst, dann kannst du statt dieser Seite deinen Leittext abheften. Äh, weil, wenn du den abfotografierst und hier äh, das Foto dann einfügst, dann äh, in den meisten Fällen würde das Bild unscharf werden. Genauso auch mit den Produkten. Also wenn man jetzt ein Werkstück herstellt, ist das natürlich kein Problem. Aber wenn du einen Flyer hast, ähm, dann lieber den fertigen Flyer in den Anhang, als ein Foto davon äh, zu erstellen ähm, und dann hier reinpacken. Was anderes ist allerdings, äh, sich das hier in Technik zum Beispiel anschaut, wie ein Produkt schrittweise entsteht, also die einzelnen Stadien, die kann man natürlich dann schon als Foto darstellen und das muss ja nicht äh, nur das Werkstück sein, das kann ja auch dann äh, ein Flyer oder ein Plakat des äh, Größers als DIN A4 auch sein. Gut, dann ähm, Arbeits- und Zeitplanung finden wir hier. Der persönliche Arbeitsplan, der Tätigkeitsbericht, das kann natürlich dann auch entsprechend abgehakt sein, wobei hier das Datum das Wichtigere ist. Und wie gesagt, ich würde dir empfehlen, gleich von Anfang an alles in eine Datei reinzuspeichern, weil dann hast du nicht so viele Einzeldateien und musst dann, wenn du die Projektmappe erstellst, wieder alles zusammensuchen. Also lieber in einem Dokument arbeiten, hier ist dann alles zentral gespeichert und du musst es halt dann nochmal in eine richtige Reihenfolge bringen. Dann die Ergebnisse für den VIP-Bereich nicht vergessen. Der muss natürlich hier auch entsprechend rein. Und dann zum Schluss die Reflexion. Die Reflexion, wie gesagt, diese vier Teilbereiche ausformulieren. Ähm, auch ein bisschen länger ausformulieren, nicht irgendwie, äh, wir konnten gut zusammenarbeiten, uns hat es Spaß gemacht, sondern dann schon ähm, äh, darstellen, was, äh, was lief gut, was lief schlecht. Die Beispiele habt ihr in der Beispielmappe, da könnt ihr entsprechend nachlesen. Dann kommen wir zur Erklärung. Hier erstens mal nicht vergessen, die zu unterschreiben. Ich kriege immer viele Projektmappen, die ununterschrieben sind und auch hier einfach erklären, dass man die Projektmappe selber erstellt hat ohne fremde Hilfe und wenn es fremde Hilfe gab, dass man die entsprechend dann äh, gekennzeichnet hat. Dann die Quellenangaben, also mindestens sollte die Internetseite genannt sein, das Datum, wann du sie aufgerufen hast und die Uhrzeit. Ich zeige mal ein anderes Beispiel, also so bitte nicht. Das hier ist ein Google-Suchlink, Suchlink von Google, Suchlink von Bing. Das ist nicht die tatsächliche Internetseite deiner Quelle, sondern das ist von Google das, was die Suchmaschine gefunden hat. Eine richtige Quelle schaut so aus: Internetseite, Datum, Aufruf, dann vielleicht noch, wer der Urheber ist und welche Lizenz da dahinter ist, wenn du es herausfindest. Aber ansonsten diese drei Bereiche: Datum, Uhrzeit, Seite, die dann bitte dazu schreiben. So. Dann kommen wir zu den Anlagen. Hier bitte ich dich, auf alle Fälle eine Seite einzufügen mit Anlagen und dann aufzulisten, was alles in diesen Anlagen drin ist. Das folgende, also die folgenden Blätter brauchen dann keine Seitenzahlen mehr. Da muss er ja nicht mit, mit handschriftlich dann draufschreiben, Seite 14, Seite 15. Aber ich möchte wissen, was sich alles im Anhang, Anhang befindet. Gut, äh, im Anhang, also wenn es natürlich passt, also wenn du äh, deine Suchergebnisse hier entsprechend äh, gespeichert hast, äh, dann einfach hier nochmal äh, an die Stelle kopieren. Da können natürlich dann Seitenzahlen sein, aber so handschriftliche Notizen müssen nicht sein. Hier haben wir jetzt als Beispiel die Datenquelle für den Serienbrief. Das Abendprogramm ist hier aufgelistet und das Anschreiben für den Serienbrief und dann haben wir hier noch die Anleitung für die Durchführung, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Seriendruck, Flyer und für das Plakat, jetzt in dem Fall von dieser Prüfung. Und wie gesagt, die nachfolgenden Seiten, wenn du jetzt eine Plakatskizze hast und das fertige Plakat, dann einfach mit hinten anheft. So, dann kommen wir zur Projektmappe an sich. Ganz kurz, es sind äh, wenige Formatierungsschritte, die hier notwendig sind. Also, äh, das ist hier alles schon so ausformuliert und jetzt geht es darum, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Ich schalte mal die Absatzmarken ein, die helfen uns äh, besser zu orientieren und die werden auch nicht ausgedruckt. Man kann sie wieder ausschalten, wenn sie stören, aber ich brauche die jetzt erstmal zum Arbeiten. So. Ein Inhaltsverzeichnis erstellt mein Word ganz einfach, ich, indem man sagt Referenzen. Inhaltsverzeichnis, automatisches Verzeichnis. Dann wird an der Stelle, wo der Cursor war, das Inhaltsverzeichnis eingefügt. Man könnte jetzt äh, auch noch die Schrift etwas verändern, wenn, das, wenn einem das zu klein ist, kann man das noch ein bisschen vergrößern. So, das funktioniert allerdings nur, wenn die Überschriften auch als Überschriften Formatiert sind. Was sieht es, indem die eine andere Farbe haben und vorher so ein Punkt ist? Wenn ich natürlich die Absatzmarken ausschalte, äh, also die nicht druckbaren Zeichen, dann verschwinden einmal die äh, Punkte für die Leerzeichen und einmal die Absatzmarken und diese Kennzeichnung für Überschriften. So, äh, hier haben wir eine Überschrift, die nicht formatiert ist, funktioniert also so. Ich klicke hier rein. Dann klicke ich hier auf Überschrift und dann habe ich hier entsprechende Überschrift. Und dann ist es auch sehr einfach, das Inhaltsverzeichnis zu aktualisieren. Das heißt, ich kann hier reinklicken, dann sage ich Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Gesamtes Verzeichnis natürlich, weil jetzt was dazugekommen ist. Und dann sage ich okay. So, und jetzt ist diese Überschrift äh, automatisch hinzugefügt worden. Wir haben hier noch eine Überschrift, die noch nicht äh, integriert ist. Das ist der Arbeits- und Zeitplan. Ich probiere es nochmal. Überschrift, Arbeits- und Zeitplanung haben wir in dem Inhaltsverzeichnis noch nicht. Na, bisschen scrollen heute. Also, das heißt, ich klicke hier wieder rein: Inhaltsverzeichnis aktualisieren, gesamtes Verzeichnis und OK. Und jetzt haben wir hier auch die Arbeits- und Zeitplanung drin. Ja, äh, hier haben wir die Seitenzahlen schon. Jetzt schauen wir, wie wir hier Seitenzahlen reinbekommen. Das heißt, wir sagen hier Einfügen, Seitenzahl, am besten am Seitenende und am besten mittig. Aufpassen, jetzt hat sich hier den Absatz verschoben. Einfach Rücktaste, dann ist er wieder weg. Und was man noch machen kann, ist, dass man sagt, äh, über der Seitenzahl eine Linie oben. Dann bekommt das Ganze ein schönes Gesicht. Und was auch noch wichtig ist, die erste Seite anders. Weil auf der ersten Seite im Deckblatt gibt es keine Seitenzahlen. Wenn ich das Häkchen rausmachen würde, dann hätten wir hier auch eine Seitenzahl. Und diese Linie. Also sagen wir hier, erste Seite anders. Und dann wird erst ab der Seite 2 gezählt. Normalerweise zählt die Seite ja, erst ab ähm, nach dem Inhaltsverzeichnis. Aber um das einzustellen, verkompliziert das Ganze. Also wir kürzen das ab und sagen hier, auf der Seite 2 beginnt die Seite 2. So, Kopf- und Fußzeile schließen. Und wir haben dann im ganzen Dokument unsere Seitenzahlen. Wir können übrigens auch diese Linie hier oben setzen. Äh, einfach ein Doppelklick in die Kopfzeile und da können wir... Hier jetzt eine Linie unten setzen und drüber schreiben Pro Projektprüfung. Ne? Projekt Doppelklick hier in den unteren Bereich und dann habe ich das wieder auf jeder, auf jeder Seite im Dokument stehen. So, äh, ja, in dem Zusammenhang, ähm, manche mögen diese Linien so nicht, die haben lieber einen Seitenrahmen, das können wir auch machen, bei Entwurf ist es drin, Seitenränder, ähm, Kontur, und dann hat praktisch jede Seite so einen Seitenrand bekommen, dann sind allerdings diese Linien hier zu viel, ja, also das ist, sind dann diese Linien, die passen hier dann nicht äh, zusammen. Also dann würde das Ganze so aussehen, je nachdem, wie du das gestalten willst. Das bleibt dir überlassen. Ja, jetzt haben wir die Seitenzahlen. Schauen wir uns noch mal den Text an. beziehungsweise als Beispiel äh, den ersten Text der Reflexion über die eigene Arbeit. Ähm, Zwei Dinge sind da wichtig. Einmal die Silbentrennung. Schau dir das Ende von dem Absatz an. Also Silbentrennung soll auf automatisch stehen. Es ist jetzt schon ein bisschen ausgeglichen, aber gefällt mir noch nicht ganz so. Wichtig ist, deshalb haben wir auch diese äh, Absatzmarken hier eingeschaltet, damit wir sehen, wo befinden wir uns im Text. Ja, das ist eine Absatzmarke und hier, das heißt, dazwischen, zwischen diesen beiden Absatzmarken, muss jetzt unser Cursor stehen. Das ist dann allerdings egal, wo der steht. Und dann brauchen wir die Funktion Blocksatz. Und jetzt ist dieser Fließtext, Fließtext heißt, ich mache es nochmal rückgängig, Fließtext heißt, dass man nicht selber die Absätze geschalten hat, sondern der Computer hat einfach, während ich hier geschrieben habe, den Zeilenumbruch selber ausgeführt. Und damit, äh, damit dieser Text links und rechts äh, schön gleichmäßig aussieht, dafür haben wir diesen Blocksatz. Und das machen wir bei jedem Fließtext, den wir hier im Dokument finden. Dann zur Schrift. Es reicht eine Schriftart. Bitte nicht mischen mit Times und Areal und sonst was. Eine Schrift reicht und die Überschriften die kannst du hervorheben, indem du sie fett formatierst oder als richtige Überschrift formatierst, hier mit Überschrift, dass sie dann im Inhaltsverzeichnis auftauchen. Man könnte sogar noch hergehen, ähm, eine zweite Überschriftsebene anlegen. Also hier gibt es ja noch die Überschrift 2. Dann würde das hier auch noch im Inhaltsverzeichnis angezeigt werden. Aber das braucht es eigentlich nicht. Mir reichen diese Hauptüberschriften. Okay. Dann äh, soweit das Technische und das Inhaltliche, haben wir gerade besprochen. Ja, dann viel Erfolg mit deiner Projektmappe. Okay.